Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu diesem Livestream, und... Warte mal, kannst du die Kamera weiter nach oben fahren, noch? Ne? Stativ. Das ist sehr unterrichtig. Hoch, hoch, hoch, hoch. Ja, ich. sehe ich nichts, ich muss warten, bis das Bild töten. Ist jetzt. Ja, besser. Aber schießt dann wieder. Hm. Hm. Zwei yeah. Ja. Okay Leute, hallo, hallo, hallo. Ist schon jemand da? Das sind schon Leute da. Wunderbar, grüß euch, hallo. Was gibt man es einfach kurz einmal, Leute. heute Danke. Ah, der Toko, Servus. Ah, Medik Ludwig, hallo. Lars S. Spatzel, hallo. Und was wo? Tom, hallo, hallo, hallo. Hey, ah, ja Leute, willkommen zum Livestream, lang, lang ist her. Ähm, die Hand im Hintergrund war mein Assistent, der mir heute zur Seite steht. Ich habe heute das ehrenvolle Privileg, euch meinen Babys zu zeigen. Sie lassen mich kurz abchecken. Hört sie mich gut? Ist Verbindung gut? Bitte in die Kommentare. Ganz kurz, ich hole mich gerade sehr psychovolle Handy. Das Handy vom Assistenten. Und hinten ist der Computer, wo ich mitlaufe. Alles schön, Zeit was Jetzt, versteht sich? Aber kurze Info, ist alles gut verständlich, passt alles, empfangen gut, seht ihr hier gut her, alles fein, ähm, weil ja, uff, wir sind schon 8 Personen. It's crowded! <lacht> okay, ähm, ja gut, was tun wir Okay, du sitzt da hinten eher ja, Ding nicht, Dings mit, gell? Mhm. Die Kommentare sind das... nicht, ne? Ah, aber die kann man einschalten, glaube ich. Gut, ja egal. Hallo, passt. Also, ich fange jetzt mal an und zwar <lacht> möchte ich euch heute meine Handys und äh, die Gadgets zeigen, die ich in den letzten Jahren mittlerweile. Holy shit, 20 Jahre angesammelt habe. Um, und ich habe mir die Dinge aufgehoben, erstens, ah, weil sie prinzipiell nur funktionieren, aber nicht so, dass man sie jetzt als Daily Driver einsetzen könnte, weil das eigentlich ja doch zu langsam und jetzt der Akku halt nicht mehr so. Deswegen habe ich mir dann damals immer ein neues Teil gekauft. Und das, wenn man das zusammensammelt, ist natürlich einerseits Müll, wenn du irgendwo aufbewahren hast, andererseits, wenn man es aufbereitet, so wie ich jetzt, ist es auch ziemlich cool, weil man dann echt einen schönen Übersicht hat, und ich habe ja Assistenten, und die sind meistens so zwischen 20 und 30, und manche von denen kennen die Dinge gar nicht, die ich da so in meinem Kasten habe. Und deswegen bin ich da sehr begeistert, und jetzt zeige ich euch einfach einmal, gehen wir es an. Ich habe hier, ganz außen, in Palm, Salla, jetzt soll ich wissen, von wann der ist, gell? Kannst du da hinten, ist der schwarze Burg. Und jetzt genau. Und jetzt sitzt wieder runter und machst dann auch wieder da hat er was aufgeschrieben. Was man mit dem Hirn hat, und muss man sich aufschauen. Der Palm Seier ist... Ende 2002. Alles klar. Also für alle, die sich keine Ahnung haben, was der Palm Seier ist, ein Palm ist sozusagen ein Handy ohne Siebenkarten. Und man kann nicht weiter mit telefonieren. Und es ist schwarz-weiß. Aber es war trotzdem das Genialste überhaupt, weil du hast einen Stift gehabt, und du hast Sachen notieren können, du hast einen Kalender gehabt, du hast ein Notizbuch gehabt, und es hat die Erinnerung an Sachen an, Es hat einen Wecker dabei gehabt und so. Es war ziemlich geil, und es ist sehr klein, und es wäre super praktisch gewesen. Ähm, ja, das nächste. Gut, huh. Maxon MX3000. Aus dem Jahr 98, oder? 97. 97? Ja Kinder, das ist der Vorgänger von Smartphones. Das ist ein Handy, ein richtiges Handy, mit dem man nur telefonieren konnte. Nicht einmal snake drauf. Ich habe vor kurzem einen, einen Vierjährigen auf Besuch gehabt und der hat gesagt, ein Funkgerät! <lacht> es ist fast wie ein Funkgerät, es hat nämlich eine ausziehbare Antenne. Und es war halt eines der ersten Handys, die ich gehabt habe. Ich glaube, es war das zweite Handy, das ich gehabt habe. Das erste habe ich leider nicht mehr. Das nächste Handy ist ein Nokia 82, was auch immer. 8210. 1999, oder? Richtig, Genau. Dieses schicke Ding, das ist wirklich. Mm. Das hat schon das berühmte Snake drauf gehabt. Und ich habt da ein Spezialcover, so violett Perlend. Das ist echt ein wirklich sehr schönes kleines Telefon. Und ich bitte mir ein, das war sogar mal in meinen Lieblingsfilmen, war das drinnen. Das also ist einfach echt schönes Nokia, hat die kurzen Handys gebaut. Aber das wäre zu keiner feststellen, wie cool die wirklich waren. Gehen wir weiter zu meinem aktuellsten OnePlus One. Aus dem Jahr 2014, glaube ich. Glaub. Mhm. Ah ja, das ist eine chinesische Marke, glaube ich. Und ich habe derzeit auch das Dreamweg gerade gemacht mit dem OnePlus 6. Also dem Nachfolger, Nachfolger, Nachfolger, Nachfolger-Nachfolgermodell, Nachfolger irgendwie so. Ungefähr, und ich war nicht dem zufrieden. Generell funktioniert das noch. Ähm, aber ich gebe es zu, nach vier Jahren habe ich mir gedacht, okay, gönn da was, Steigung aufs Neue, mehr Akku, äh, vor allem mehr Speicherplatz, äh, und DualSIM. DualSIM ist auch nicht schlecht. Witzige ist, wenn man nicht drüber nachdenkt, braucht man nicht DualSIM, hat man DualSIM, braucht man so lange. Keine Ahnung so. Das ist komisch. Dann haben wir hier, Sony Ericsson P1i aus dem Jahr... 2007. Aus 2007. Das war schon so ist das erste richtige Mega-Business-Teil. Ja? Das coole bei dem Handy ist, das die Apps, und und es hat ein Stift, was ziemlich geil ist. Weil du kannst dann drauf äh, herumtipsen und so. Ist ziemlich, ziemlich cool. Weil. Und ich war vor allem, es ist, es ist eine vollwertige Tastatur. Das ist auch ziemlich fancy. Gut, dann haben wir jetzt noch mit Ich sehen, das Danke. Ja. So, meine Lieben, das sind wir wieder. Gut, jetzt muss ich glaube ich da mal doch was rausholen. Aber das sagt man nicht. Das hier ist äh, die Flipcam. Das ist eine Videokamera. Das ist die erste Kamera, die ich so viel YouTube gekauft habe. Und sie heißt Flipcam deswegen, weil boom Der USB-Anschluss da rausflippt. Und es hat ein Bildschirm und eine Linse einen roten Button, auf dem man überraschenderweise zum Aufnehmen draufklickt, und ja, das war es dann schon so ziemlich, es hat keinen externen Ton gehabt, und es hat einen sehr begrenzten Speicherplatz gehabt, und ihr seht hier im Eck das silberne Teil, das ist die zweite die ich gehabt habe, auf der befindet sich sogar noch ein Zusatzobjektiv. Das hat man hier wie ein Magnetring drauf geben können, damit man einen weiteren Winkel kriegt. Also das war schon ziemlich super fancy. Das war sozusagen der echte legitime Vorgänger von der Legrian Mini. Das war so die Go-To-YouTuber-Kamera, finde ich, zur damaligen Zeit, die ist gemacht worden von 2006 bis 2011. Genau. Lustiger Fun-Fact, die Firma Flipcam ist von Cisco gekauft worden, mit ich 250 Millionen Dollar, und dann hat Cisco gemeint, Wir ja, passt, interessieren uns nicht mehr, und haben sie eingestampft. Völlig irre, wie die Leute Geld verschwenden. Also, das ist... Faszinierend für Gut. Was haben wir noch? Hier. Sieht man das jetzt gut? Oder muss ich das jetzt weg? Das Nokia 5110. Oder? Mhm. Genau. Aus dem Jahr? 98. 98, sehr gut. Okay, also hier. Nokia 5110, aus dem Jahr 98. Uh, super Teil, auch Snake und alles drum und dran. Das war ein richtiges, normales Telefon, mit dem hat man praktisch quasi alles machen können. Und das war ziemlich, ziemlich super. Warte mal jetzt, ich gebe zu, das okay. Also, das war so ein Klassiker, das hat glaube ich jeder einmal gehabt, der ungefähr so in meinem Alter ist. Daneben habe ich echt auch ein wahres Prachtexemplar am Telefon. Das ist doch gerade so. Ein... Das ist ziemlich cool. Okay. So, das ist ja Das ist das Motorola Milestone. Und das coole an dem ist, es ist massiv. Das ist ein richtiges, richtiges Ding, es ist Metall und das coole ist, es leidet auf. Ja. Und du hast da eine richtige Tastatur, was ziemlich ziemlich super ist, auf 260 besser wahrscheinlich. Also es geht so zu und eben auch wieder. Auch ja. Das ist ziemlich, ziemlich, wahnsinnig geil drin. Ähm, und der Oberhammer ist natürlich die Docking Station, wo man das Teil dann auflockt. Und natürlich hat man dann da auch ganz fancy die Uhrzeit und so. Also das ist ein super schmuckes Stück gewesen und auch sehr praktisch. Und total Business. So. Jetzt kommen wir zum absoluten bleiben. <lacht> Nokia 82? 7280. Genau. Nokia 7280. Aus dem Jahr? 2004. Genau, okay, Leute. So was wäre jetzt hier nicht sehr oft zu Gesicht bekommen. Es ist wunderbar designt. Nokia hat sich echt, wirklich, wirklich was getraut. Es ist jetzt hinten. Es gibt eine Kamera. Und das Coole ist, man kann das so auch zusammenschieren. Und wenn man es einschaltet, wird der Spiegel zum Display. Man kann da lesen. Und hier. Das hier ist ein Rad und da mitten kann man drücken und mit dem hat man es bedient. Es ist jetzt nicht das praktische wir. Gib ich zu. Aber vom Designfaktor her, Mörderkiller, Obergeil. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und es ist ja noch ziemlich cool, wenn man so. Ja, yeah, okay, okay. Danke. Und weg damit. Es gibt nichts Geileres und leider wird sowas Herzstück nicht mehr gebaut. Das ist echt schade. Es wäre nämlich ein mörder Teil. So. Und mit dir. Dann haben wir hier das tolles raus. Das ist HTC... Sensation mhm. aus 2014? Nein. 2011. Also, mit dem Ding war ja sehr, sehr lang, sehr sehr glücklich. Und was sehr cool ist bei dem Teil, bei dem HPC Sensation, das habe ich mittlerweile zwei anderen Freunden gegeben, die kein Handy gehabt haben und ein Überbrückungsteil gebraucht haben. Mit extra bei Battery Bank hat das funktioniert, wie die? Die haben damit noch gut ein Jahr jeder gearbeitet. Also das Handy war bis vor kurzem noch aktiv in Betrieb. Es ist langsam, die Apps funktionieren nicht mehr richtig gut, flüssig, der Akku ist nicht mehr mit Unterstützung brauchbar, aber es funktioniert. Und es ist vor allem ziemlich klein, was ziemlich nett ist, und super Display gehabt hat, also HTC Sensation. Eine Sensation. Ohne zu übertreiben. Ja und hier haben wir uns dann, wie gesagt, jetzt das zweite Flipcam, die meinen Schatz abrundet, und das sind sie sozusagen, meine Babys. Ich habe sehr lange versucht, äh, die Wohnung zu renovieren und so, und beim Aufräumen sind dann die ganzen Schachteln wieder entgegengekommen, mit den Handys, und ich habe mir gedacht, so ein Scheiß, ist doch echt schade, wenn du das irgendwie in die Schachteln drinnen lässt, oder wegschließt Und deswegen, gibt's hier eine kleine Galerie. Mein persönliches Gadgetmuseum. <lacht> ja Leute, so, was haben wir jetzt? Ihr seht doch, da, da sind ja doch viele Kommentare gekommen. Mhm. Ja, darf ich mal? Mhm. Schauen wir mal, was sie da hat. Danke. So. Okay, wow. Wird ja ganz was. Ha! Lava, danke! Ja, ich weiß, ich war jetzt ein bisschen vor auf YouTube. Ludwig, yo! Alcatel in One Touch, wie sie vor Ja, ich glaube meine Familie, meine Brüder und so, die haben Alcatel gehabt, das war geil. Ludwig, wie Ah, danke, gut. Hey. Hey, ich hey, schau meine Videos. Irgendwie der Mann das so heißt, ich bin wenn hat. Danke Mark, danke Kaukus. Wie von dir? Bruder Ludwig, ich heiße Louis du 14 das fünf. Im Rollstuhl, ich habe einen Mitschüler, der in einem Rollstuhl tritt und mich beleidigt. Warum gibt es solche Leute mal? Puh, hallo Bruder Ludwig. Ja, ich muss da was sagen. Warte mal kann man sich das. Was war da? Uh, ja, Ludwig, Erstens, ich bin so klein wie ich auch schon. Ich kann nicht aufstehen. Telefon einführen würde ich auch nicht machen. Und äh, zweitens Mitschüler. Ja, es ist leider so, Kinder und Jugendliche sind grausam manchmal. Und ja, darüber reden. Er Fragen, warum er das macht. Mir ist das früher in der Schule passiert, wie ich mein E-Rolli gekriegt habe, dass meine Mitschüler dann sauber waren auf mich, weil sie mich nicht mehr herumfahren haben müssen, und dann hat es mich echt immer äh, ich geärgert, ein paar Wochen lang, bis ich nachher dann endlich gegessen war, und äh, ja, jeder damit klarkommen ist, dass ich jetzt selber umeinander fahren kann und keine Hilfe mehr brauche. Aber das hat leider gedauert, Leute, ich sage es. Ähm, was Fake Meister, danke. Ich finde auch, dass eine coole Sammlung ist. Äh, Lucky, <lacht> danke dir. Ja, ähm, der, wie, der, der was? Wischwasch, dein Kanal braucht ja ich. Die... Ja, du, da bin ich voll bei dir. Lieber Wischwasch, mein Kanal braucht mehr Aufmerksamkeit, richtig. Ah, äh, Wickwick, servus, hallo. Ach, grüßes Ohr, seid ich grüße Oberösterreich zurück. Ähm, Bruder Ludwig, ich plane bereits einen Amokwart. Meine Betreuerin zieht mir nächste Woche mit Was geht mit dir? Just a joke, naja. Gut, lustig ist was anderes, Burschen. Anyway, ähm, ja. Im Grunde, das war's, meine Lieben. Ähm, genau, noch ein kurzes Ding, ich brauche Weihnachtswitzer. Ich möchte gerne einen Adventkalender machen, mit Weihnachtswitzen, jeden Tag am Weihnachtswitz, wenn ihr Witze kennt, die weihnachtlich sind, und auch lustig sind, und nicht so irgendwie, also mit Primitiv oder Tiefe, also es sollen schon gute Witze sein, bitte. Wenn genug zusammenkommen, mache ich einen Adventskalender. Würde mich freuen. Ansonsten, ja, das war's eigentlich. Das wollte ich euch sagen. Das wollte ich sagen. Adventskalender. <lacht> Wickwick ist Victoria, oder? Ich glaube. <lacht> ja, du <lacht> Ich weiß. Also ich hoffe, dass der Kalender wenn der assi etwas ist, das meinen vergangenen Assistenten, zumindest das sollte ihnen fehlen, wenn sie nicht mehr für mich arbeiten. <lacht> Ach ja, der Adventskalender. Aber den gibt es seit Jahren. Und heute habe ich sogar einen Spezialkalender am Start, der hat super. Also, ja, sehr selbstsüchtig natürlich, aber mit leckerer, leckerer, leckerer Schoki, für die Assistenten. Gut, die äh, Kinderlein komment, so kommt doch alle. Äh, ich gehe jetzt wieder aus diesem Internet hinaus in die Welt und spiele meine Landes. <lacht> Passt. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Baba.